Piotrowski. Ich bin eine rheinische Fronatur. Lisa Maria Klössinger. Ich liebe die bayerische Kultur und die schönste Jahreszeit ist das Oktoberfest. Franziska Schiedemeier. Ich liebe Hundesport. Bianca Novak. Ich stehe total auf den DVB. Florin Kiembaum. Nicht nur Reiten ist Kunst für mich. Ninja Ratjens. Ich stehe auf alte Pferdestärken. Oldtimer. Victoria Mechalke. Hanna Erbe. Auspowern ist mein Ding.